Wir haben eine sehr gute Betreuung durch die Geschäftsstelle auch der ASEF, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sehr aktuell sind. Junges, dynamisches Team. Die Atmosphäre ist total freundlich, offen. Äh, genauso wie ich es mir auch tatsächlich erwartet habe. Sehr spannend jetzt schon. Also der, der Vortrag alleine schon von dem Professor äh, der Universität, das war schon sehr spannend. Und dann im Arbeitskreis äh, Klimaschutz mal über, über ein, zwei Themen zu reden. Dass man sich persönlich kennenlernt, dass man die ASEF, die seine Ansprechpartner persönlich kennenlernt und dieses Vernetzen, das ist einfach so wichtig, dieser Erfahrungsaustausch. Mehr Infos und mehr Kontakte in so kurzer Zeit äh, kriege ich nicht und deshalb bin ich hier.